Der Designer, die sind heute alle mit verknoteten Hirnströmungen am Werk und trauen sich nicht mehr. Die Angst grassiert und das wird bewusst gesteuert von gewissen Elementen in dieser Welt, die ein Interesse daran haben, die Angst hochzubauen, um wieder ausschöpfen zu können durch kriegerische Handlungen. Und das ist die amerikanische Seite in der Welt. Das bedeutet für den Konsumenten, für den Verbraucher, ja eigentlich... Negatives. Negatives, aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass wenn man äh, dem entkommen möchte, dass man einfach viel kritischer sein muss. Und, oder, oder gibt es kein äh, Entkommen für den Verbraucher? Es gibt kein Entkommen, weil das Netzwerk der Medien und das Netzwerk der Verkaufsorganisationen so stark ist, dass es nicht mehr geht. Es ist nicht möglich, dieses Netzwerk für den Einfachen auf der Straße zu durchschauen. Er ist und bleibt Opfer. Äh, Deutschland ist nicht ein Land für Revolutionen. Das hat es früher mal gegeben, als die noch ein bisschen freier waren. Heute. Schauen sich die Nachrichtenformulierung in Deutschland an. Im Viertelstundentakt wird hier Brainwashing gemacht. Immer mit den gleichen Nachrichten. Dieses Volk wird veridiotisiert. Wir sind eine Bananenrepublik. Schauen Sie sich den Berliner Flughafen an und den, den Bahnhof in Stuttgart. Da sind Lumpen am Werk. Die Milliarden stehlen, die der armselie der hier rumsteht, mit seinen Steuern zu bezahlen hat. Und es gibt kein Entkommen? Der große Beschiss ist am Laufen. Wahrheit <lacht> ist heute in der Zeit der Lüge ein sehr trauriges kleines Pflänzchen, das man selbst mit Wasser und mit, mit Dünger nicht mehr zu retten imstande ist. Man muss es vielleicht mit Mut retten. Ach Ich habe... Okay. Ich habe einen Wohnsitz in Shanghai. Stellt euch das mal vor. Wie werden wir 2040 leben? Ist ja schon bald. Das kommt darauf an, ob die positiven Länder dieser Welt den negativen Ländern dieser Welt das Wasser abgraben. Ja, diese Wall Street-Lumpen, wie haben die sich abgearbeitet und runter intrigiert, diese... diese diese Finanzmagier, diese sogenannten, weg sind sie vom Fenster. Ja, das bedeutet doch eigentlich, dass es, äh, ich sage mal, in Anführungsstrichen fair abläuft, dass man das kassiert, was man verdient. Es scheint à la Long, auf lange Sicht, eine Form von Wahrheit zu finden, der da oben, wie immer man ihn bezeichnet, hier saßen gerade Kuwaitis, die nennen es Ala, wir nennen es Gott, die anderen nennen es Vishnu oder Buddha. Die da oben scheinen diese Welt noch ein bisschen positiv gepolt zu haben. Das scheint noch zu funktionieren. Dass die Dreckigen nicht so lange am Ruder bleiben, wie sie es gerne möchten. Dass die Besseren es doch gewinnen und der einfache Mensch Hoffnung schöpfen kann. Das bedeutet, es gibt doch am Ende eine Rettung für die guten es gibt Designer. Eine Hoffnung. Für gute Designer gibt es immer Rettung. <lacht> okay, dann bedanke ich mich vielmals für ja, das ja, Interview. Danke.